Sache, die man machen kann, ist einfach die Arme hängen lassen und aktiv hinten äh, gegen die Stuhllehne drücken. Da hat man halt einen Muskeltrainingseffekt und einfach nach hinten drücken. Das Halten, immer kurz zwischendrin Pause machen und dann wieder aktiv gegendrücken. Genau, das ist eine Sache. Zum Muskel, also zu einer Muskelübung. Was man dann machen kann, ist halt dieses Aufdehnen, dass man halt von dieser verkürzten Körperhaltung, die nach vorne gerichtet ist, rauskommt und sich ein bisschen aufdehnt. Dafür kann man einfach die Hände so äh, im 90 Grad Winkel vor den Körper nehmen und langsam nach hinten führen, aktiv die Schultern zusammendrücken und das Ganze ein bisschen halten, wieder zurückführen und das Ganze immer im wechseln. Was man da machen kann, ist, dass man sich einfach ein paar Gewichte in die Hand legt. Da könnte man zum Beispiel einfach so zwei 0,5 Liter Flaschen nehmen mit Wasser und die halt in die Hand legen und dann diese Übung ausführen. Genau. Dasselbe auch wieder optional mit Wasserflaschen kann man machen, indem man die Hände nach oben streckt und langsam runterführt. Tief die Schultern dabei wieder zusammendrücken, unten angekommen, einfach wieder nach oben führen. Und da hat man dann die Option, auch das Gewicht von den Wasserflaschen zu variieren. Anfangen mit 0,5 Liter und dann kann man sich halt steigern. Genau, das sind so kleine Sachen, die man machen kann. Was man auch noch machen kann, ist das Äpfel pflücken, dass man sich nach oben streckt und den ganzen Körper, so weit es geht, nach oben und dann so, als würde man über sich einen Apfelbaum haben und da die Äpfel runterpflücken, sich einmal komplett durchstrecken. Das ist dann besonders für die tiefen Muskulatur gut. Genau. Und da kann man halt verschiedene Dehnübungen machen. Also äh, wieder dieses nach hinten ziehen und äh, die Arme nach hinten aufdehnen. Das wäre eine Option. Man kann sich diagonal dehnen, indem man einfach. Überlegt. Dann hat man ein bisschen die Dehnung in der Körperrotation, einfach nach links und rechts. Genau, das sind so kleine Sachen, die man im Sitzen direkt machen kann. Und wenn man halt so ein bisschen den Stuhl als Hilfsmittel benutzen möchte, dann kann man auch so etwas wie einen Plank machen, beziehungsweise einen äh, Unterarmstütz nur am Stuhl. Der Stuhl ist dann eine Hilfe, dass das Ganze nicht so anstrengend ist. Und dafür kann man sich einfach auf den Stuhl lehnen. Und äh, wenn das zu wenig anstrengend ist, kann man versuchen, die Unterarme abzulehnen. Das kommt dann so ein bisschen auf den Stuhl drauf an. Das ist eine Übung vor allem äh, für die Stabilität äh, Bauch und Rücken. Und das Ganze lässt sich auch seitlich machen, indem man sich seitlich festhält und zur Seite macht, darauf achten, dass die Hüfte stabil bleibt. Wenn das nicht anstrengend genug ist, kann man auch den, das Bein noch mit abstrecken. Genau. Das sind jetzt so die Dinge, die mir spontan einfallen.